Meine Kreativität oder meine Arbeit, die liegt nicht auf der Tool-Ebene. Und obwohl ich so lange schon im Web 2.0 bin, bin ich immer noch ziemlich berauscht von all den Möglichkeiten, die es da gibt und die ich gar nicht alle nutzen kann. Und ich bewundere die Leute, die alles auf der Tool-Ebene ganz perfekt einrichten, damit alles effizient ist. Ich glaube, ich mache die Sachen viel intuitiver und sehr dilettantisch und brauche für vieles mehr Zeit als diese Techies, die das so gut können. Ähm, bei mir ist trotz aller Bewusstheit immer auch viel Zufall und Chaos. Äh, vielleicht brauche ich das auch, aber es hat natürlich auch mit fehlender technischer Medienkompetenz zu tun. Ähm, ich wünsche mir nicht das Tool, das alles automatisch synchronisiert, modularisiert, aufräumt und standardisiert.